Hey und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Minecraft Tour 4 Ich bin bei 635 und minus 608 Hallo Das ist 500 Blöcke entfernt von mir Dann lauf mal. Soll ich die Minen nicht mehr weiter abgehen? Nein gell? nein, nein, nein, nein. Ist hoch Okay passt Ich hätte die Quartz bei mir jetzt einblendet, aber das ist jetzt mhm. eh schon Axis geh. Ja Jungs, wir werden fighten, wir haben uns verabredet, was eigentlich, also was ich eigentlich nicht machen wollte, wir zu einem Fight verabreden. Ja, wollte ich eigentlich auch nicht machen, aber ich finde es ist fast anders nicht möglich, wenn man zwischen den Fargen fights haben will. Und nicht nur am Anfang und am Ende. <lacht> Die anderen Typen eigentlich, die sind noch gar nicht drauf. Na. Zack, hin ist sie. Ja. Meine Hacke. Stone Picks, soll ich da mal dumm spielen. Wo bleiben die denn? Wenn die. Wir laufen dann einfach danach zum Spawn. Und wenn die dann nicht da sind, dann gehen wir ins So Einfach. Oder? Ja, fix. Ah, machen wir unseren Garten noch? Ja, können wir machen. Aber ich weiß nicht, ich, ich, ich würde erst Nähtel gehen. Den Nähtel Garten machen geht nicht gut, oder? <lacht> nice Wasser. Also ich bin jetzt bei 663 und minus 600 so in etwa. Wo treffen wir uns eigentlich? Sonst könnten wir gleich dort hinrennen. Das 600, 600. So, ich bin aber an der Oberfläche. Warum sind schon wieder 2 Minuten rum, es ist niemals 2 Minuten rum Stop. 600, 600 minus 600, 600 schätze ich mal, gell? Ja Das sind mal D-Richtung und D-Richtung anscheinend Oder? Oh, bei mir wurde ein Baum abgebaut Bei mir Da kann ich noch weit laufen Ne? Kann ich noch weit laufen? Echt? Ja, halt 400 Blöcke noch circa. Und das Essen geht schon wieder weg. Ich hab gar kein Essen mehr. Echt? Ich, glaub, ich hab noch 7 gebraten. Ja. Ich hab insgesamt 10 oder so gebratenes. Wo bleiben die? Keine Ahnung. Bist ah, da? Sind da? Das ist sucht die sind da. Passt schon. Gut. Steve das ist... ich bin du? auf 360 und minus 500. Bei 600. Äh. Bei 600, 600 bin ich jetzt. Also 600 minus 600. Ich bin jetzt schon bei 400 minus 600. Ich so. kann ja gleich sehen irgendwo. Ja. Ich muss jetzt bin auch. Fuck, ich bin fast in der fucking Schlucht eingefallen. Bist du auf offener Fläche oder? Nein, noch im Wald. Im Wald, ich bin oben auf den Bäumen. Ich bin beim ganz normalen Minecraft-Wald. Ich, ich mach dir schon mal dein, dein Stuff. Ja, ich hatte nur gerade so ein paar. Viecher mitgenommen. So, ich bin jetzt auf 500, minus 600 Hey, das gibt's nicht mehr. Auf welchen Baum bist du? Ich bin jetzt auch auf Ah, da oben oder? Bist du das? Drehm ich mich gerade, ja. Wenn du das nicht bist, dann bin ich im Na Nein, Spaß. Steve, was soll ich machen? Dein Schwert. Ich habe mal einen Plan, was ich jetzt mache. Mach mal Kiste. Alex, hier, warte mal. Alex, wir haben keine Zeit. Das ist dir bewusst, ne? Ja, ich weiß. Ja, dann Feuer. Hier deine Rüstung. Okay. Bio oh Tier soll ich zwar... Soll ich dir ein Schwert oder ein Starschwert machen? Ah, mit Starschwert. Schwert. X. Nein, ist ein ich oder was? Hey. Wir müssen zu 250 und 250. Das darf man niemals. Oder? Ich glaube auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Nur auf Smite, ah, nicht auf Smite, auf. Das gibt's ja nicht, da. Steve kannst du wie Bücher craften, wenn die Verzauberung nicht hat Ist du kein Brot auf deine Brust? Doch, aber kein Schaber auf ja. ein Schwert, Ja, dann gib mir doch das Schwert. Eins, kann ich kann doch mit enchanten. Aber beeil dich, Alter, du brauchst es so ewig. Na, ich hab 5 Level mit Schärfe. Ja, 3 Level. Okay, ich hab's gemacht. Keine Ahnung. Ich hab' noch mal. Hast du einen Amboss? Ich hab' ein schärfer Schwert für dich. Ich hab' jetzt schon 4 Schab 1 Schwerter. Ja, dann mach' ich das hier. Schluss, go. Schab 1, Schab 1, zack. Schab 1, Schab 1, zack. Brauchst Ach, du Gurt? Brauchst du Äpfel? Ja, Äpfel ja, bitte. Gott. Zu als mitnehmen? Warte. Viele Gaps hast du? 3. 3. Ja. Ich noch nochmal drei rausgeschmissen. So, bist du fertig? Ja, ich wollte gerade nur schauen was ihr für Buch kriegt. Viel... Nein, dann hör mal auf, hör mal auf, wie viele Level hast du noch? Fünf. Ja, hier hast du ein Brotbuch. Mach dir Bot 2 Brust und dann go. Wir haben nämlich nur noch 8 Minuten. Ja. Nimm die Gaps noch mit, die liegen neben dir. Was ist denn das für ein Buch? Das kannst du dir ja anschauen, das da bringt sich das über was. Machen wir mit. Los, go. Go, go, go. Wow, nicht hier runterfallen. Könnte tödlich enden. Jupp. Schon wieder Nacht, das ist immer Nacht irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo wir hinlaufen müssen. Schaut drei, okay. das tun wir mal wir lieber weg. Da. Dann über müssen wir. Hauptsache, mal los. ja, wo bist du? Ich hab gedacht, du kommst mit. Nein, bin ich da. So. Richtung müssen wir. Alter, aber Essen geht schnell weg. Bei mir ist es für die erste. Guckst du auf die Koordinaten auch mit? Mm, na zur Zeit nicht. Na, guck mal bitte mit. Nicht, dass ich falsch laufe. Dann ich bin sagst du. komplett falsch, ey. Wohin wüsstest du Die Richtung. Ja, close. Ist der Spawn? Hast du einen Bogen eigentlich? Nein du? Nee, aber ich habe glaube ich fast keine Pfeile. Boah, wir kommen da niemals hin in der Zeit. Na, glaube ich auch nicht, oder? Nein, ungebrannt. Also bist du da, ja, oder? Ja, ich bin ich natürlich. Hier sind wir vorhin schon mal, lang, äh, letztes Mal schon mal lang gelaufen. Mhm, stimmt. So wieder da, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Mhm. Lolli ist so, wie sollen wir da durchkommen? Woop, jetzt so funktioniert wie egal Hier hat auf jeden Fall jemand äh, Baum abgebaut. Mhm. Und das ganze Zuckerer scheint also da schon wegzusenden. Wie Fleiß hast du noch? 5 Ich gebe noch 7 Da haben die Chorats minus hm, 160 Oh Gott, ich muss mal kurz schreiben Ja, habe eine Village schon drauf ja. Alex, einmal nicht so weit vorne weg. Du ja. Ganz schön, Stückchen vor mir. Hm. Ist natürlich auch schon alles klutet. Steve? So, jetzt müssen wir Alex kommen mit, du bist falsch, wir schon ein bisschen da lang. Achso. Nein, wir müssen da lang. So. Wir da. da, da. Mhm. 0 und 300. Neue Lage? 0 Tage. In der Zeit wir haben wir dann überhaupt keine Zeit mehr zum Looten. Ja, stimmt. 4 Minuten 30, die Folge kann so schnell vergehen. Nur wenn wir ein bisschen rennen. Lava Kiebel ob ich noch gar keinen. Ja, da spiele ich nicht. Okay. Aus, ey. Ich habe keine Blöcke im Inf. Kann der aber geben. Ich baue mir sowieso mit Woodlaug um oder? Fuck yeah. Hm? Ja, also. Bist du? Ja, da oben mit? mir. Sind wir schon fast da? Ja, haben wir plus 300 und 0. Guckst du mal bitte auf die Koordinaten mit, Alex? Glaubst du? Okay, hier ist genau, hier müssen wir sie sehen dann. Okay. Steve, ich brauche da mal kurz. Hm. So unwahrscheinlich ist die mit also Wahnsinn, das oder? Ich wirst dir mal Essen runter, das ist ungebraten. Hm? Oh, wo bleiben die denn, ey? Tick, tick, tick, tick. <lacht> Sechs Gaps, oder? Wir gehen dann einfach nochmal drauf und riskieren einen Strike, okay? Hm mm. Falls falls wir die töten, damit wir die looten können. Okay. Jetzt wäre ein Bogen mit 16 Schüssen sogar. Ist du einen Zauertisch? Ja. Um. H eins. Soll ich Sharp 1 Buch machen? Nix. Wo sind die? Ich weiß nicht Protection, ich noch ein Protection-Buch, Steve Ja, oh, nice Amst um, mit den geben. gehen? Unten Ja. Was ist der fucking? Zwei Level, ich hab keine zwei Level. Hast du zwei Level? Nein. Schade. Mhm mm Komm mal halt einfach mit mir ne? Entscheidend, dann noch da. Wir machen nur noch 30 Sekunden Hey was soll das? Warum kommen wir nicht da? Hast du die Öffnung eigentlich stehen gelassen? Ja, wir ich hab auch gedacht, die werden da schaffen Ei, darf darf nicht benutzen oder? die denn 10 Sekunden noch, das gibt's nicht wir warten vor allem ewig und die kommen einfach nicht äh, danke fürs zusehen falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen nach oben vergesst nicht zu abonnieren falls ihr nichts verpassen wollt und bis zum nächsten mal Bye -bye. tschüss